Hallo meine Pokéfreunde und Pokélanden, willkommen zurück zu Pokémon Rüstung! Ganz kurz ein bisschen was zum Anfang zu erklären, bevor wir zu Meister Maastricht gehen. Und zwar habe ich vorhin ein bisschen äh, offscreen gespielt. An diesen Bäumen hier, by the way, hier ist ein Dick, da sehe ich gerade. LOL. Dick So, zack. Auf, auf jeden Fall auf diesen Bäumen. Oh Leute, hier ist noch eins. Ist das ein Ernst? Das macht mein Intro noch kaputt. Da, Ding! Auf jeden Fall, an diesen Bäumen habe ich ein bisschen überall an dieser Insel rumgesucht, denn an diesen Bäumen kann man ein paar Galanüsse finden, so Zweige von Galanüssen. Und die sind sehr wichtig für unsere Entwicklung. Und ich sehe einfach gerade noch ein... LOL! <lacht> da, da! Ich habe auch gemerkt, dass man mit dem Fahrrad einfach so überall Arspern kann, dann findet man die easy. Leider ist mir das auch offscreen passiert. Gut, dass ich das aufgenommen habe. Hier unter anderem ich hoffe das ist jetzt nicht zu laut aber wie man hier sehen kann habe ich da aus versehen einen dick da erweckt ohne es zu wissen dick, dick da. so mehr brauchen wir nicht sehen ähm, was ich außerdem gemacht habe aber äh, gefunden habe gab es ganz viele riesenpilze und mini zu finden aber ich habe hier einen süßen apfel gefunden ich habe hier wirklich einen süßen apfel gefunden und ihr wisst, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, mit den süßen Apfel können wir Knapfel zu schlapfen wickeln. Also, habe ich das getan. So, außerdem habe ich hier ein weiteres Dick da. Dick da! So, und hier noch ein weiteres. Dick da, Dick da! Jo. Mehr wollte ich nicht zeigen. Ich hoffe, es war jetzt nicht so laut. Ähm, auf jeden Fall, das war es, was ich euch zeigen wollte. Ähm, das ist unser Team momentan. Äh, wie gesagt, ich habe ein neues Knappe gefangen, das entwickelt. Und das ist jetzt unser neues Teammitglied so gesehen. Ähm, ja, da haben ein bisschen Level-ups bekommen, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich euch kurz zeigen. Ähm, keine Ahnung, warum die Dünnerpilze so als Item da sind. Äh, wo waren die denn jetzt? Also hier? Ja, hier müssen die gewesen sein. Uh, ja, ich habe ein paar neue Items gesammelt, aber es ist ja auch egal. Hier, wir haben genau acht Galanus-Zweige. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr euer Fleckmon zu Galalamus entwickeln könnt. Oder Gala Fleckmon Hier, das Ding hier, zu Galalamus. Dafür müssen wir ein bisschen schwimmen. Ich würde auch sagen, wir gucken uns gleich das Weilot dafür sogar noch an. Jetzt, wo wir gerade hier im Wasser sind. Hier ist nämlich das Fitnessmeer. Und Das gucken wir uns noch kurz ein bisschen an. Es gibt nämlich drei Meere in diesem Gebiet. Das ist das erste. Und diesen paar ein paar Items. Eine Esprit-Feder und eine flinkfeder feder Die sind jetzt für uns persönlich nicht äh, wichtig. Auf jeden Fall, wo wir hin müssen, ist auf diese Insel. Das ist das Einzige, was uns eigentlich interessiert, wenn wir unser Pokémon entwickeln wollen. Da schwimmen wir kurz hin. Da war, glaube ich, ein mantags oder so. Keine Ahnung. So, diese Insel ist sehr besonders. Ähm, ich gucke, es gibt ein paar Diktas. Ja, das ist ein Diktar. Lol. <lacht> Ding, ding. <lacht> okay. Lol? Lol? Wie kann man Rot umfangen, das wusste ich nicht. <lacht> Ey, das wusste ich gar nicht. Hier kann man wirklich Rot umfangen? Okay, das weiß wusste ich als auch nicht, jetzt wisst ihr das aber auf jeden Fall auch. <lacht> Fuck, ich habe äh, vorne, der ist Typ Pflanze. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch in der ist Level 60, aber ich habe ihn gefangen. Blablabla. Nice. Also, ich kann auf jeden Fall äh, jetzt, wo ich es auch weiß, Rot fangen. Cool. Weiß nicht, ob man das mehrmals fangen kann, aber auf jeden Fall kann man es hier fangen. Äh, Pony wird sich gleich entwickeln, sehe ich gerade. Äh, Gift Bro 61 und dieser paar Level-Ups oben. Wird sich heute auch noch entwickeln, Leute. Ja, ist okay. Ja, ist okay, PC-Box, ist okay. <lacht> so, aber was ich euch zeigen wollte, ist diese wundertolle, schöne Lady. Wusstest du, dass man Galanuszweige zu einem hübschen Armreif flechten kann? Wenn du mir acht Galanuszweige bringst, flechte ich dir daraus einen Galanusreif. Und den wollen wir. Juhu, gib mir einen Moment. Hier ein Zweig, da ein Zweig und einmal rum und dann wieder durch. Hier, bitteschön, extra für dich, frisch geflochten. Ein Galanus-Reif haben wir bekommen für unsere ganzen Galanus-Zweige. Ein Armreif, der aus Galanus-Zweigen gewoben wird. Gala-Fleckmon freuen sich, wenn sie diesen anlegen dürfen. Und ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Fleckmon steht dieser Reife, Reif übrigens hervorragend. Ich flechte dir auch gerne noch einen, wenn du mir die nötigen Zweige bringst. Ich fände es tatsächlich lustig in dem Spiel, wenn man... Ähm, mit so einem... Oh, da hieß ein Dick <lacht> Wenn man mit diesen Zweigen irgendwie, keine Ahnung, äh, ein normales Fleckmonster so einem geiler Fleckmau machen könnte, das würde Sinn machen. Hier ist ein TM. Hitzekoller. Gute TM, wie ich finde. Macht dann aber auch Rück Rückstoß-Damage. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen. Hier gibt es ein paar äh, Wunschbrunnen. Oder wie immer die Dinge heißen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so wirklich drin in diesem... Ding. Wer bist du eigentlich? Hallo, ich kann aus einer anderen Region und suche nach Pokémon aus Gala. Hast du vielleicht einen geiler Korassan? Äh, gegen ein normales Korassan tauschen. Ah. Sehr interessant. Das wirst du dann auf jeden Fall auch schon mal. Ah, ding. So. Und... Tatsächlich müssen wir kein Level-Up oder irgendein Tausch oder so machen. Nö. Das ist wie ein Entwicklungsstein. Ich gebe ihm das. Und er freut sich und Level-Up. Let's go. <lacht> Geh war ein bisschen selbst von mir, aber yeah, wir haben ein Galalamus! Gift, Bro. Jetzt macht's auch viel mehr Sinn packt es die Zunge des festgebissenen Muschas feuert dieses eine hochgiftige Fl eine hochgiftige Flüssigkeit aus der Spitze seiner Spiralmuschel ab ja fleckmons werden immer gebissen und werden von, von, von, von äh, Beta Muschas <lacht> und werden dadurch zu Lamus bei dem hier ist aber allerdings nicht am Schweif gebissen worden sondern am Arm Muschelwaffe wird's erlernen okay ist eine neue Attacke, wie mir scheint. Je nachdem, was höher ausfällt, richtet die Attacke entweder physischen oder Spezialschaden an. Oh, das ist ja mega geil an. Sie wird eventuell vergiftet. Oh, das ist ja mega OP. 90 vor allem noch. Ähm ich würde sagen, wir machen Psycho Plus weg. Ist keine Attacke, die mir gefällt. Machen wir weg. Ein neues Team Mitglied ist auf jeden Fall hier geboren. Oh yeah. Und ja, das war's für diesen Anfang. Äh, mehr wollte ich euch für den Anfang eigentlich nicht zeigen. Das war alles, was ich euch zeigen wollte. Wir haben jetzt äh, fast 10 Minuten dafür verschwendet. Es tut mir leid dafür. Äh, aber ich würde sagen, wir verschwenden noch mehr Minuten. Leute, was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein, nein, nein, nein, will ich doch nicht. Ich will es doch nicht. Tschüss. Folgt es mich? Oh Gott, das ist schneller als ich. Äh, weg hier. Geht das? Kann ich dem fliehen? Was ist das? Ein Tentara, cool. Das ist immer noch hinter mir, ich glaube, ist immer noch hinter mir, oder? Oh Gott, da ist noch eins. Das sind, äh Ich will nur zum Brocken, ich will nur zum Brocken! Ja, das sind Toheidos. Das High-Pokémon im Spiel. Oder allgemein, in jedem Pokémon-Spiel. Es ist das High-Pokémon, ich bin dumm. hat äh, da auch eine Vorentwicklung, Kaniwan, ja. Auch ein cooles Pokémon, ist was. Eine Genie-Feder, okay. So, ich will aber gucken, was das Vylood da macht. Kann man das fangen? Oh Gott, da verfolgt mich noch so ein Tohido. Das ist nervig. Da muss ich zugeben, das ist echt nervig. was, Glitzer was, da glistert was. Ich, glister ich will es haben, ich will es haben. Eine alles klar. Und was gibt's hier? Ein Säckchen Sternstaub, Sonderbonbon und ein Dick da! Ah, da Dick! Nice, und hier gibt es noch ein Säckchen Pudersand, alles klar. So, komm, auf zu Weilord. Ich will wissen, was das Ding da macht. Kann ich das irgendwie fangen? Oder kann ich auf dem irgendwie spielen? Keine Ahnung. Ach, als ob ich das Ding jetzt immer noch verfolgt. Ja, To ist in dem Spiel anscheinend sehr, sehr, sehr äh, nervig. Also, mich nerven sie gerade ein bisschen. Sie so, müssen irgendwo ein Glitzer-Item sein. Ich weiß gerade nicht, wo ich das da bald kurz, bis das aufglitzert. Bitte? Oh Gott, nein. Okay, dann nicht. <lacht> Dort da war es. Aber ich kann nicht mehr zurück. Oder? Ne, ich kann nicht mehr zurück. Was macht denn das Weilort hier? Ach, gegen das kann ich einfach kämpfen, oder wie? Alter, wie klein das im Kampf ist. Warum ist das im Kampf so klein? Oh Gott, das ist das Mikrick. Oh Gott, ist das ist Level 80. What? Das Ding ist Level 80? Kreis mal an. Okay. Warum ist das Level 80? Boah. Warum ist es vor allem so klein? Auf so war es Originalgröße. Und jetzt ist es so klein. Das ist traurig mehr. Das ist traurig, yeah. Dö, dö, dö. Oh Gott. Bitte überlebt. Das bitte ja. Ja, okay, übernehmen wir easy, merke ich gerade. Gut. Ich glaube, noch ein Präzisionsschuss müsste reichen. Hoffentlich. Ich möchte nur genug schwächen. Ich möchte es noch nicht besiegen. Okay, noch einer. Oh, nein, er Hat. Pff. Er hat jetzt Erholung gemacht. Was ist das für einer? Ich habe nicht zufällig irgendwas, was effektiv ist, oder? Ne. Nee. Doch, dieser Knosp, aber es ist Level 27, das Ding ist Level 80, das wird one geedet. Äh, Ich muss eine Runde aussetzen. Nee, lohnt sich nicht. Oh Gott. Ein Weilord, Leute. In so einem Spiel. Ja. Also ich würde es einfach mal versuchen zu fangen. Ob das einfach ist oder ob das mega schwer wird. Und Slash ist einfach hier. Ich meine, Weilord ist nicht selten. Ey, das funktioniert ganz gut. Ja, okay. Habe ich nichts gegen. Mach die Folge ein bisschen schneller. Da, da, da, da, da, da. da können wir heute noch ein bisschen mehr sehen. Pony wird sich sogar jetzt Wickel dadurch. Nice. Leute. Galaponita. Guck mal, wie süß es ist. Jetzt wird es erwachsen. Oh. So sieht's aus. Galopper. Viele mögen Galopper überhaupt nicht. Ich meine, also wahrscheinlich wegen dem Gesicht oder so. Weil das sieht so ein bisschen seltsam aus. Aber es ist cool. Und vor allem auch stark. Es kriegt den Feen-Typ dazu. Vorher war ja, es nur Psycho, und jetzt ist es Fee. Ach, was ich, bei the way, in der letzten Folge gesagt habe, das muss ich noch mal kurz, äh, ähm. Ich muss kurz dazu was sagen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass Knapfeltyp Drache ist. Und Schlaffeltyp Drache. Die sind alle Drache das heißt, wir haben zwei Pflanzen-Pokémon in unserem Team. Aber gut, in unserem Let's Play hatten wir zwei Psycho Pokémon im Team. Also ist auch ist auch eigentlich egal. Ähm, wollte ich nur kurz erwähnen. Weil ich da nicht ganz was gesagt habe, was richtig ist. Ähm, warum kannst du auch Heilwoge? Ich möchte das nicht. Nur einer braucht Heilwoge machen. Oder gar nicht eigentlich. Da brauchst du eigentlich nicht. Finde ich. So, ja, weil auch nochmal. Jo, passt. Jetzt, wo wir die Hälfte der Folge ein bisschen verschwendet haben, würde ich sagen, radeln wir doch jetzt endlich mal zurück. Ich meine, den Rest hier möchte ich jetzt äh, noch nicht erkunden. Ich wollte mir nur anschauen, was das Weilort hier macht. Hier ist eine Perle, hier gibt es noch einen Dick da. So. Und weil das jetzt ein bisschen zu lange dauert, fliegen wir da einfach schnell durch die Karte hin. Da geht sie mich so, zack, easy. Oho, willkommen zurück, Michael. Da ist die zweite Prüfung bestanden. Herzlichen Glühstrumpf. Alle anderen Schüler haben den Wald von lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als nach Dünapilzen zu suchen. Es ist zwar schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Nee. Doch jetzt stärken wir uns erstmal. Kochen wir aus den Dünnerpilzen eine feine Dünnersuppe. Alles klar. Und warum sucht die Kamera auf meinen Arsch hin? Hey, was soll das? Hier oben ist mein Kopf. Sehr schön. Sie sind perfekt äh, gekocht. Jetzt fehlen nur noch die Dünerpilze, die du mitgebracht hast. H halt, einen Moment bitte. Saverio, was ist denn los? Du bist ja völlig außer Atem. Mir ist es eben gelungen, mir ist es ebenfalls gelungen, Dünerpilze ausfindig zu machen. Oh, gut gemacht, Saverio. So viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du der zweite der Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich habe es mal Mein Einsatz hat sich ausgezahlt. Es, du brauchst doch nicht zu weinen, Saverio. Da hast dich prima geschlagen. Glückwunsch. Okay, was geht hier ab? Meister Enia, entschuldigt, aber ich habe zum ersten Mal eine egoistische Bitte vor vorzubringen. Könnten der Dünersuppe meine Dünerpilze hinzugefügt werden? Ich möchte, dass alle in den Genuss der Früchte meiner harten Arbeit kommen. Ach, Saverio, dieser Wunsch ist leicht zu erfüllen auch wenn es keinesfalls eine erste egoistische Bitte war. <lacht> Danke, vielen Dank! Es war nicht die erste Bitte, es war schon die, weiß ich nicht, wie vielte Bitte. Äh, tut mir leid, Maike. Nimm es uns bitte nicht übel, dass wir Sarveris Dünnerpilze für die Dönersuppe benutzen. Aber Sarveris ist selten erst bei der Sache, so ernst bei der Sache. Die Geste scheint ihm sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Dünnerpilze nach Belieben verwenden, okay? Und keine Sorge, das ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh dir erstmal äh, Super, unsere Suppe an, die wird nämlich sehr lecker. Wird sie das? So, das war nach dein Ende. Das war ja sehr schnell. Ich präsentiere euch die Spezialität des Dojos, die suppe Hab oh, ich einen Kondolkampf. Haut rein. Guten Appetit. Du hast die Dünasuppe im Nu aufgegessen. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid. Unsere Dünnersuppe bewirkt. Du spürst, wie aus deinem inneren Dynamax Energie aufsteigt. Das hättest du wohl gerne was? Leider bewirkt sie nicht, wenn Menschen sie essen. Och, ich wollte es gerade erwähnen. Schade. Aber bei bestimmten Pokémon entfaltet sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle der Dünner-Maximierung die giga durch, bei der sich auch ihr Aussehen verändert. Ab jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du Dünnersuppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine Zubereitung lassen. Wir haben drei Stück, das heißt, wir können drei unserer Teammitglieder, die es eigentlich hätten können, tun. Jetzt endlich es machen lassen können, tun. Aber ich werde es euch nicht zeigen, nur von den Tellern. Nun lasst es mich noch einmal offiziell hinaus posaunen. <lacht> Prüfung Nummer zwei ist erledigt. Und danke fürs leckere Essen. Danke für das leckere Essen. Amen. Äh, was? <lacht> oh, Maike, schau später bitte mal in meinem Zimmer vorbei. Äh, okay. Können wir machen. Ähm. Wir können das jetzt noch nicht zufällig, oder? Ich glaube nicht. Da habe ich Silienbrim mit sich im Team. Aber pokus haben kann er auch noch. Hey, Maike, soll ich für deine poma dünner suppe kochen? Ja, bitte. Ah, gut. Ja, Silienbrim. Wenn sie in Bremen die Dünnersuppe so sich nimmt, wird es sich Giga maximieren können. Ich werde also eine Dünnersuppe aus äh, drei Dünnerpilzen kochen, okay? Oh, okay, ja. Hm. Dann müssen wir zweimal noch sammeln. Sie in Bremen kann sich nun Giga deiner maximieren. Vielleicht können wir gleich noch paar Pilze finden. Wäre zumindest gut. So. Ähm. ist Level 40. Kann ich also noch nicht verwenden. Bisa recht nicht aber der rest sollte gehen gift bro vor allem ist echt cool also ich weiß nicht das ist einer meiner äh, äh, liebsten neuen designs könnte man sagen ich finde es einfach sehr cool so vom design ja Geiler man fand ich echt wack aber das hier ich echt cool ist aber nur meine meinung und ich möchte kurz meine pummeln heilen und weiter geht's na wurdest du einfach ebenfalls vom Meister her bestellt? Äh, ja. Was gibt's dann? Michael, Saverio, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Meister, ihr habt das Gespräch mit mir gesucht? Äh, ja, nun, ich hab euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die drei Prüfungen des Master-Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass... Wir schon bei der letzten der finalen und der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Die letzte finale Ultimative Nummer 3? Die letzte, die finale? Die letzte? Die ultimative Nummer 3? Mit anderen Worten, die nächste Prüfung fällt bei an? Exakt. Ihr zwei habt es als einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angesporen und somit zu größerer Stärke verholfen. Jetzt ist es Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Wir sollen uns ein Duell liefern? Das ist die letzte Prüfung? So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Endlich ist es soweit. Jedoch. Der Kampf wird auf dem Kampfplatz. Also, was sagt er? Der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master-Dojo ausgetragen dass sich dort eine Energiequelle befindet könnte, die deine Maximierung anwenden. D dann habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich muss schleunigst den Platz aufsuchen und den Kampf im Geiste durchgehen. Nur denn, ich gehe schon mal voraus. Nimm du dir derweil ein Beispiel an Fleckmann und lass dir Zeit mit deinen Vorbereitungen. Ja, ja. Spoiler, wir werden uns keine Zeit nehmen. Wir werden ihn zerstören. Saverio hat, hat an und für sich schon Talent, aber da er sich dessen bewusst ist, geht er alles nur halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Michael. Eure Rivalität scheint ihn dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas in Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation ihn nicht vom richtigen Weg abbringt. Ja, das stimmt schon. So, aber bevor wir kämpfen, möchte ich ganz kurz nachschauen. Oh Gott. Ähm, bevor wir dahin gehen, wollte ich ganz kurz nachschauen, ob wir ein paar Pilze holen können. Ich hätte jetzt doch lieber äh, Intellion gegeben. Aber da es jetzt für mich ein neuer Tag ist, in-game. Ups, sorry. Müsste es eigentlich wieder da gespawnt sein, oder? Oder wie funktioniert das? Irgendwie ist ja gar nichts. Wir Gucken uns mal ein bisschen um. Weil ich möchte schon gerne noch ein paar pilze haben. Mindestens drei. Wir brauchen eigentlich sechs. Oh, Tarnsteine ist eine sehr große Abhacker-Attacke, die man sehr oft benutzt. Deshalb ist das eigentlich ganz gut, die mal hier als Themen zu haben. Ähm, ich sehe einen Diktar. Mm, lol. <lacht> Hallo, Dick da! Nice. Ein Diktar gibt es hier noch. Komm, das finden wir. Let's go. Das darf ja eigentlich nicht so schwer versteckt sein, ne? Das ist ja eigentlich hier irgendwo in der Nähe, soll ich fort sein. Hier. Was alle Dick das hier gefunden? Yeah. Hier ist die Wüstensenke. Und hier ist noch ein Dick da. Leute, <lacht> ich finde die einfach irgendwie so schnell immer. Dick da, Dick da. So. Ähm. Karte. Oh. Soll ich hier hin? Maybe. Oder da habe ich ihn gefragt, weil die Türme sind ja äh, für später gedacht normalerweise. Oh, das ist ein Item, das ist ein Item. Ich will das Item. Wo ist das Item? War das nicht hier? Ich habe es doch gerade glitzern sehen. Das war doch hier oder nicht? Na, egal. Ein Glatzbrocken. Ah ja. Eine Sondaconda. Okay. Na ja, gut. Oh, hier ist glitzert ganz viel irgendwie. Okay. Interessanter Ort, aber leider nicht das, was ich erwartet habe. Och, kacke, hätte ich vielleicht nicht den Riem auswählen sollen, oder? Und oh, Feuerstein. Gott, jetzt bereue ich das irgendwie. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Gegenschlag. Ist okay in die Attacke. Kann man mal benutzen, aber... Oh, es gibt bessere... Dick da! Dick, Dick! Kann, sein, auch, kann auch sein, dass ich schon öfters ein paar Dickdas übersehen habe. <lacht> Hoffentlich schreit mich dann für nicht an. Tick, tick, tick, tick. Aber gut, hier ist es ja eigentlich relativ einfach, die zu sehen, finde ich. Aber gut, äh, hier gibt es keine Duna Pilze Ich weiß nicht, wann die respawnen. Ich würde das halt schon gerne wissen. Aber momentan uh, scheinen die allgemein nicht zu respawnen. Normalerweise stehen die ja hier. Granitstein, aha. Aber gut. Dann kommen wir einfach nochmal ein andermal wieder. Und ich werde euch auf jeden Fall in Talions Giga Deiner Maximierung noch zeigen. Im Let's Play. Mal schauen. Ich glaube, ich werde euch irgendwann in einer ganzen Folge alle zeigen, die es gibt. Deshalb fliegen wir jetzt erstmal zurück. Und machen weiter. Beziehungsweise machen den Kampf. Äh, wen lasse ich denn nach vorne? Irgendwie habe ich Bock mit bowl anzufangen. Hat der Gift-Pokémon? Ne, doch, der Psycho. Der Psycho. Hm, ja gut. Da habe ich jetzt nicht wirklich was, ne? Komm, machen wir einfach den Kampf jetzt. Oh, ich geh vom Brat weg. Ich habe jetzt einfach Bock, den Kampf zu machen. Hab halt leider keine Dünnerpilze mehr. Ich dachte, man braucht nur einen, aber naja. Ist dann halt so. Ich werde es noch nachholen. Und wir fangen jetzt an mit dem Kampf. Also erschienen. Nach meinem Sieg über dich werde ich die Geheimrüstung für mich beanspruchen. Dies wird mir auf meinem Weg, Arenaleiter für psychische pokémon zu werden, alle Türen öffnen. Was auch immer du mir entgegensetzen willst, wirst der Sieg ist mir jetzt schon gewiss. Ich werde dir mit aller Kraft entgegentreten, die ich aufbringen kann. Bist du bereit? Ja. <lacht> ja. <lacht> Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Viel Erfolg! Ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position! Wie ist er so schnell hingekommen? <lacht> Mich heiße das fragt? Schon ein bisschen weird. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Auf die Plätze? Fertig? Los! Und ab geht die Post! Pokémon-Trainer Saveria. Aber sein Theme ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Einer der wenigen guten Tracks im Spiel. <lacht> oh yeah, Baby! Oh! <lacht> Nun denn, lass uns einen eleganten Kampf umlegen, wie es sich für ein Finale üblich ist. Stell dich darauf ein, am seltsamen Gefühl unter deinen Füßen zu verzweifeln. Oh, oh, psycho fällt? Oder was ist das? Info Psychofeld, oh Gott mmh. Ganz kurz gucken, ob wir noch Ach, Schlapfel, stimmt, Schlappel hat Erstauner Ist eine sehr schwache Attacke, aber hey, es wäre was Effektives ähm, Aber Italien hat Kerzwände Deshalb würde ich sagen, benutze ich das und dann rüber okay da okay. So, Galapolita von ihm ist down Oh weh, ist bei dir alles in Ordnung, Ein elegantes Pokémon? Nö. Ha, meins hat sich schon entwickelt. Aber gut, 20 Level, 20 Level über. <lacht> nice, pisa Knoss kriegt ein paar Level ups. Vielleicht entwickelt sich jetzt gleich auch noch. Kein Lockduft, das ist nicht nötig. Schlappel! habe ich noch nie benutzt. <lacht> ist Pflanze, Drache. Yamo. Oh Gott hat sich sein Oh, es hat sich entwickelt. Äh Warte, wer kann es eigentlich? Oh, Schlaffe können wir sich Giga dynamaxen aber ich glaube, dafür muss es auch erstmal Suppe essen. Oh, Gott nö. Ich könnte es versuchen, aber ich versuche erstmal. Ich würde erst mal gucken, wie viel Schaden äh, Schauner macht. Es ist ja sehr effektiv gegen seine Pokémon. Oh, stimmt. Flug. Ach, bin ich blöd. Ich bin Pflanze. Ha, diese sehr effektive Attacke war ein ziemlich eleganter Schachzug von mir, nicht wahr? Ach, komm, jetzt mal. Bam. Okay, wir sind viel zu schwach. Habe ich mir schon gedacht. Gut. Äh, Intellion, du darfst alles machen. Obwohl, ich darf auch noch was machen, oder? Naja, komm, Intellion. <lacht> Leider würde ich... Ich würde halt schon gerne Intellion gerne äh, die Suppe geben, als erstes. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, erstmal Pokus dann das zu geben, damit ich Pokus aus dem Team tun kann. Mm, aber keine Ahnung. So Präzisionsschutz und dann müsste down sein. Wir sind schon Level 73 mit Intellion. Oh yeah! Intellion wird, wird auch noch länger im Team bleiben. Pokus dann nicht mehr so lange. Das kann ich euch mal sagen. schlaffe Level 61, Cremie Level 68 und Bisa Knossel 31. Und dieser muss Level 36 erreichen, damit sich entwickelt. Ein Kadabra. Oh, wickel es doch. Kannst doch gerne mit mir tauschen. Sollst du auf jeden Fall mal entwickeln, Mann. Das ist echt lächerlich. Was wird denn sein Giga Dynamax-Pokémon? Ich wüsste es gerade wirklich nicht. Pony und Bisoknos Level up. Nice. Ist wieder verschwunden, heißt er den Attacken sich mehr gestärkt? Lamus, Moment, Lamus. Jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als auf die wahre Stärke meiner psycho zu vertrauen. Äh, Moment, kann sich Gala Lamus etwa Giga-Liner maximieren? Sorry, das das kann ich jetzt gerade nicht glauben. ne? Echt jetzt kann es das? Okay, vielleicht nicht, weil ich fange an. Normalerweise fängt er eigentlich an oder? Na, egal. Zack. Leider noch kein Sniper, aber mein Finger sollte trotzdem reichen. Naja. Macht das das gleiche? Ja, macht er. Hm, okay. Wenn ich bis drei gezählt habe, wird mein Pokéball gigantische Ausmaße annehmen. Äh, aber hat das eine giga form Das würde mich jetzt wundern. Nö. Okay. Bist einfach nur größer beide. Okay. Aber moment, das ist doch ein Gift-Pokémon. Warum hat das überhaupt ein Team? Die vorentwicklung war Psycho, aber das? Na egal, du gehst down. Was? Kein One-Shot. What? Okay, es regnet zumindest, das heißt nächste Runde ist ja 100 Pro Down, aber was macht der jetzt? Mit meinen unfassbaren Psychokräften stammt ich dich in Grund und Boden. ist das so? Dynakinese. Chinese? <lacht> das ist ein Name. Dynakinese. Äh, ja, macht aber tatsächlich Schaden. Krass. Überziehen gerade ein bisschen. Oh oh. Aber schon okay. Ich habe mich am Anfang des Parts ein bisschen dafür gelangweilt, deshalb hier ein bisschen Spannung. Schnellschuss. Was ist denn auf Anfang? Eine Wasserattacke? Überlebe ich das? Ja doch ist eine Bin ich dumm. Natürlich überlebe ich das. Und du bist done, baby! You are dead! I am dead! He, he, he. wie es so zusammenfällt, es ist auf den Boden gefallen. Okay, diese Klasse dann noch nicht entwickelt, aber nächste Folge auf jeden Fall. Das war Spaß Ja. Welch mach ich wollte mir selbst einen Psyban auferlegen Was? Wieso Knossen entwickelt sich? Okay entweder ich bin gerade mega dumm und es entwickelt sich nicht auf Level 36, sondern 34 Oder die haben das geändert? Hä? Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es auf Level 36 ist ja geil Entwickel dich Das war das finale des Parts Pschuh. Ein Bisa Flor, was ich auch noch gegeneinmixen kann mit dem Suppen. Oh Gott. Ich muss noch so viele Pilze farmen gehen. Mach ich offscreen. Blütenwirbel. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Das ist eine sehr gute Attacke. Wie ihr sehen könnt. Ich würde aber... Bomben. Ja, komm, mach Samenbomben weg. Ich glaube, das ist nicht so gut im Vergleich zu das, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Komm, ich will jetzt nicht lange überlegen, weil die Folge so lang ist. Machen wir weg. Und let's go. Also, jetzt bei. Wir haben eine Siegerin! Maike hat die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super! Das war fantastisch! Was für ein Kampf! Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht! Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge.